Hallo und herzlich willkommen zum Todem Gedicht der Woche. Dies ist Folge 47 der zweiten Staffel und sie trägt den Titel Alte Helden. Das ist ein Gedicht aus dem Jahre 2009 und aus der Kategorie Polizei. Ja, ähm, gleich zu Beginn will ich euch äh, noch mal daran erinnern, dass die kommende Folge, die nächste Folge äh, tatsächlich die die hundertste Podcast-Folge ist und ähm, ich habe bisher noch keinerlei Anregungen oder Ideen von euch bekommen, ähm, wie denn diese Folge aussehen soll und äh, ich würde mich freuen, wenn sich das dann noch ändern würde. Außerdem ähm, wird diese Folge hier äh, zum ersten Mal in der neuen Wohnung meiner lieben Freundinnen aufgenommen. Das heißt, mein Setup hier ist immer noch nicht, ja, ich sage mal, auf dem Stand der Technik. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das verbessern kann. Denn in dieser wunderschönen Altbauwohnung hier halt es doch sehr, sehr stark. Und ja, da muss ich mir noch was überlegen, ob ich das noch irgendwie unterdrückt bekomme. La, la, la, la. Auf meiner Internetseite www.poetrycock.de habt ihr die Möglichkeit, mir zum Beispiel für die kommende 100. Folge ähm, Grüße, Nachrichten oder Ideen zu hinterlassen, äh, ihr könnt in meinen Gedichten stöbern, auf meine sozialen Kanäle zugreifen und vieles mehr. Schluss, Schluss, Schluss. Schluss. Bla, bla. Schon 2009 schrieb ich das heutige Gedicht. Das Thema von alten Helden ist aber immer noch aktuell. Alte Helden. Neue Helden braucht diese Welt, doch die kosten zu viel Geld. So lass uns einfach die alten nutzen, den Rost und die Patina schlicht wegputzen. Die alten Helden reichten doch immer. Wen kümmert's, dass die Schurken werden immer nur schlimmer? So kämpft doch mit Fäusten gegen Panzerung an, steht mit Köpfchen gegen Computer weiter euren Mann. Nehmt den Kampf gegen das Böse und die Verwaltung auf. Seid niemals ganz sicher, wer stoppt euren Lauf. Schützt die Menschheit vor ihren eigenen Kindern. Lasst euch von Bürokratie nicht am Funktionieren hindern. Vor allem bittet nicht um angemessenen Lohn. Ertragt voller Würde, allen Spott und auch Hohn. Legt mit eurem Eid auch das Armutsgelübde ab. Vielleicht bekommt ihr später auch ein schönes Grab. Habt hinten Augen, denn dort drohen Freunde mit Messern. Werdet niemals müde, eure Effizienz zu verbessern. Habt Verständnis für die, die mit Steinen nach euch schmeißen. Lasst euch bloß nie zu menschlichen Reaktionen hinreißen. Ihr alten Helden, was tut ihr mir leid? Belogen, betrogen, doch gebunden an den Eid. Haltet täglich für alles eure Köpfe hin. Macht die Welt sicher und vor allem auch sind. Polizeibeamte gibt es in vielen verschiedenen Formen schon seit Jahrhunderten. Solange eine Polizei rechtsstaatlich strukturiert ist und handelt, ist sie absolut unverzichtbar für ein Zusammenleben in einer Gesellschaft. Der Ruf einer Polizei hing früher alleine von ihrem Handeln ab. Heute gibt es viele Faktoren. Die Medien haben einen extrem großen Einfluss auf das Bild, das die Bürger von ihrer Polizei haben. Ist die Berichterstattung tendenziös, oder gar befangen, wird kein objektives Bild der Polizei entstehen. Aber auch die Politik hat Einfluss auf die Meinung, die das Volk von seiner Polizei hat. Nutzt eine Regierung die Polizei, um unbeliebte Ziele mit Zwang gegen das Volk durchzusetzen, leidet damit nicht nur ihr eigener Ruf, sondern auch der der Polizei, die nur ihre Aufgaben erfüllt. Dabei ist es hierzulande auch noch so dass die Regierung für die Polizei möglichst wenig Geld ausgeben möchte und deshalb auch eine Überalterung in Kauf nimmt. Diese entsteht, wenn nicht genügend neue Polizeibeamte eingestellt und ausgebildet werden. Und so ist die deutsche Polizei halt voll von alten Helden. Ja, das war die dieswöchige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung dazu äh, schreiben, hinterlassen, sagen. Ich erinnere auch nochmal gerne an die hundertste Folge, also an die kommende Folge, die am nächsten Samstag dann erscheinen wird. Dann heißt es wieder Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Habt schöne Tage, habt viel Spaß und vor allen Dingen bleibt gesund.